Bei Google Chrome können wir die Suchmaschine ganz einfach anpassen. Wir klicken auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen. Im Bereich Suchmaschine können wir die Standardsuchmaschine ändern. Falls die gewünschte Suchmaschine nicht dabei ist, können wir mit Hilfe von Suchmaschine verwalten eine weitere Suchmaschine hinzufügen. Wird diese hier ebenfalls nicht angeführt, können wir das auch ändern indem wir ganz einfach in einem neuen Tab die fehlende Suchmaschine öffnen. Danach wird diese automatisch hinzugefügt. Wenn wir nun im Browser zum Beispiel über die Suchleiste etwas suchen, wird jetzt unsere gewählte Standardsuchmaschine verwendet.